Willkommen zurück bei den Erklärbär-Videos mit Flo. Ich habe gerade schon angekündigt, ich erkläre ein bisschen das Equipment. Als erstes gibt es eine Übersicht, was es tatsächlich hier so gibt. Sprich, ich gehe ein bisschen ins Detail und mache dementsprechend auch schon die erste Nahaufnahme von, von dem Equipment. Das heißt, ich gehe hier einfach mal ein bisschen in, in die Tiefe rein, zeige euch den ähm, Blackmagic Atem Television Studio HD, genau so heißt er. Ähm, das ist der Videomischer, hat insgesamt acht Kanäle, die man schalten kann, plus zwei Media Player und den, den ähm, Downstream Key. Der Downstream Key ist für dieses Wasserzeichen hier oben zuständig, sprich, den kann ich so ein- und ausblenden. Und hier sind noch, noch verschiedene andere Knöpfe, auf die ich jetzt in den nächsten äh, Videos eingehe. Zum Beispiel eben Cut und Auto, die, die tatsächlich die Übergänge zwischen den beiden Kanälen hier machen. Der ist gerade live, das ist der Vorschaukanal. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt auf Auto drücke, sollte ich wieder auf die, die Großansicht, also auf, auf die andere Kamera und kann dann mit Cut zum Beispiel wieder hart rüber switchen. Hier drüben haben wir das Hyperdeck von Blackmagic. Ähm, die schöne Sache an der Lösung war jetzt, dass man alles in, einen 19 Zoll, also in eine 19-Zoll-Einheit reinkriegt, also in eine Höheneinheit, äh, und das wenig Platz wegnimmt und äh, aufgeräumt ist. Ähm, seit dem Update im Juni 2018 äh, kann das Gerät auch mit dem Codec H264 umgehen. Das hat den großen Vorteil, dass die Dateien viel, viel kleiner werden. Sprich, ähm, wir haben im Drupal-Camp Camp Essen haben wir schon versucht ähm, aufzuzeichnen und hatten das erste Video direkt mit 96 Gigabyte, äh, was für eine Dreiviertelstunde schon wahnsinnig viel ist, was auch im professionellen Videobereich tatsächlich genutzt wird. Für unsere Zwecke, also das Hochladen auf, auf Videoportalen oder fürs Online-Stellen ähm, und auch eben mit dem Blick, mit dem Fokus auf, auf keine Postprodukte äh, haben zu müssen, ähm, ist das total unnötig. Genau. Dementsprechend ähm, haben wir jetzt hier quasi das Aufnahmegerät, haben zwei SD-Karten-Slots ähm, und die Bedienelemente. Darauf gehe ich dann eben später ein. Äh, die Komponenten sind alle verbunden mit einem Ethernet-Switch. Da muss ich, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Das kommt dann bei jedem Gerät einzeln. Wir haben hier drüben noch einen Livestreamer der äh, auf drei verschiedenen Presets dann äh, streamen kann, mit insgesamt 100 Mbit gleichzeitig, verteilt eben auf diese drei Streams. Sprich, wenn man nur ein Stream macht, kann man die 100 natürlich auch direkt da verwenden. Dann haben wir hier unten zum Beispiel den Mini-Converter Updown Cross HD. Ähm, ein wahnsinnig praktisches Teil, ist auch erst im Mai 2018 erschienen, Dadurch kann man verschiedene Videostandards so anpassen, dass man eben äh, ja, in, dieses, in diesen Videomischer reingehen kann. Das Problem ist nämlich, dass der ähm, auf der kompletten Strecke nur mit der gleichen Einstellung fahren kann. Sprich, wenn ich einstelle 1080p 25, also eine Auflösung mit 1920x1080, was ja Full HD entspricht, und dann eben ähm, mit P25, also 25 Frames pro Sekunde, äh, dann muss quasi jede Quelle, die angeschlossen ist, also das Notebook und die Kameras, die wir haben, ähm, das muss alles quasi die gleiche Einstellung haben. Und das funktioniert in der Regel nicht, ohne dass man davor nicht, nicht Aufwand hat. Und ähm, ja, durch diesen Konverter ist man eben in der Lage, äh, das Notebook also, dass der Notebook-Besitzer sich keine Gedanken darüber machen muss, wie er ähm, sein Notebook einstellen muss. Das war nämlich eines der größten Probleme, die wir hatten tatsächlich in, in Essen beim Drupal-Camp beim ersten Test. Ähm, was dieses Gerät noch für einen Vorteil bietet, ist es ersetzt nämlich zwei andere Geräte. Ähm, wir haben hier auf der Seite den HDMI-Eingang und hier drüben den HDMI-Ausgang äh, und ähm, gleichzeitig noch, noch eben SDI-Ausgänge. Und ähm, das... Was es ersetzt, das ist quasi dieser ähm, HDMI-zu-SDI-Adapter und wir hatten ursprünglich noch einen, ähm, einen HDMI-Splitter, der dann das Videosignal vom Präsenter-PC zum Beamer und zum Videomischer aufteilen musste. Und das entfällt jetzt. Und ähm, genau, das heißt, wir haben, haben an der Stelle nur diese, diesen Einkasten Und was ich jetzt noch zeige, ein bisschen ranzoomen. Vorm Terrarium steht gerade die, ähm, die Kamera, das ist eine Blackmagic ähm, Studio, wie heißt sie, Blackmagic Micro Cinema Kamera, ja genau, das ist die, die Micro Kamera. Und ähm, die ist nur ungefähr so groß wie ein Tennisball, äh, das Objektiv vorne dran ist, ist im, im jetzigen Setup größer. Da gehe ich aber später auch noch mal drauf ein und wir gehen dort mit dem HDMI-Kabel oben raus und äh, hier unten dann auch noch mal in diesen HDMI zu sdi konverter Da gehe ich dann später auch noch mal drauf ein, warum wir BNC verwenden wollen und nicht HDMI. Und in unserem Setup ist jetzt quasi die, die Mikrofonfunkstrecke direkt an die Kamera angesteckt. Ähm, der Grund dafür ist, dass... Ähm, dass das Audio-Equipment vom Verein gerade nicht da ist. Es gibt eigentlich einen Audiokoffer, der ist nach einem Drupal-Camp leider nicht wieder aufgetaucht und da wird gerade danach gesucht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man direkt mit dem, mit dem Kabel von einer Location, also wenn die Location schon Audio-Equipment vor Ort hat, dass man direkt da in das Gerät reingeht. Genau, machen wir da mal aus, weil ich sehe gerade durch die Bildwiederholfrequenz. Ist das am Flackern. Ach genau, und ein... Ähm, zusätzliches Setup, was es noch gibt, äh, beziehungsweise ein zusätzliches, äh, zusätzliches Feature, was, was jetzt nicht im Set eingeplant ist. Eventuell wird das noch kommen, aber eventuell habt ihr auch bei euren Events einfach jemanden, der sagt, okay, ich bringe mal gerade einen Monitor mit. Das ist nämlich tatsächlich eine, eine sehr gute Erweiterung. Ähm, und zwar habe hab ich hier noch einen Monitor angeschlossen am Videomischer und habe hier zum einen, ähm, sieht man, ja, genau so muss ich machen, sieht man hier das Vorschaubild für die für die Kamera die da drüben steht hier habe ich das ähm, ob, also das Programmfenster sieht man auch leicht verzögert und ähm, unten dann die acht einzelnen Fenster für die Vorschau äh, also für die Geräte die gerade angeschlossen sind und ähm, genau die sind auch schon ein bisschen beschriftet hier mit Wasserzeichen Infoscreen und ähm, ja und beim HyperDeck ist zum Beispiel gerade kein Kabel angeschlossen. Das habe ich an einer anderen Stelle benötigt. Und dementsprechend ähm, ist da gerade nichts dran. So, ist doch ein langes Video geworden. Ähm, das heißt, ich werde jetzt... Also es war im Grunde nur die Einführung, welche Geräte sind vorhanden. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit auszuwählen, über welches Gerät möchte ich mehr erfahren. Klickt einfach rein. Und ähm, genau, den Fehler, den ich gerade schon mal gemacht habe... Ähm, dass ich das falsche Device ausgewählt hatte für die Ausblendung, wird mir jetzt nicht passieren. Aber euch viel Spaß mit den anderen Videos.